Herzlichen uh, Glückwunsch zum ersten Platz des High Break It. Er hatte da die Werkzeuge, den Fight eigentlich zu gewinnen, ja. mehr oder weniger, aber er hat sie eben falsch eingesetzt, leider. Wir kriegen hier die Bestätigung, dass die Waffel super war. Also wer hier eine Waffel <lacht> essen möchte. Buh ersten Shots ja, ja. gelandet, die erste Drohne ist dauernd, die zweite ja, auf dem Weg zu. Von Der rote Tirana Tor. <lacht> rote Terana, Tor. <lacht> Wo man sofort schießt, ohne dass es Man Halt nicht! Dann fliegen weitere Storms und uns unbedingt unter die Blutlas runterkommen. zieht es auf die Oversea, um mehr Agro zu ziehen. Aber als kick die komplette Ground Army, von Ossie stirbt. Allerdings, die Blutlas sind jetzt fertig beim Holy. Sieht nicht. rap Battle. Oh, oh mein Aber, Gott. Aber pass ruhig auf, sonst komme ich mit einem Strahl. Der haut dich dann richtig astral rein. <lacht> Aber das Spiel muss weitergehen. Die brauchen eindeutig mit Schicksale. <lacht> Und für unseren Sieger, der die Waffe gewonnen hat. Whee! Ja, die FFAs. Das zeigen. Wir, wir wissen ja alle, ähm, die Turniere sind eigentlich nur so Nebensache. Wer da gewinnt, ja, okay, bist vielleicht der beste Spieler hier, aber das FFA, das FFA ist wirklich wichtig. Das sagst du aber auch nur, wenn du nicht gewonnen hast, oder? Ja. <lacht> Herzlich willkommen, ich bin ein bisschen aufgeregt. Du vielleicht auch. Ein bisschen mein erster angewöhnt. Cast heute, aber. Ähm. wir schauen das